Willkommen zu unserem ersten Video im Jahr 2017. Wir wünschen euch natürlich alle ein frohes neues Jahr und wir hoffen, das Jahr wird auch toll und erfolgreich für euch. Ja, genau, und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Wir spielen euch jetzt erstmal einen Zeitraffer ein, was wir jetzt letztes Mal gemacht haben. Wir haben einfach nur die Gleise ein bisschen abgeschliffen, weil da noch Steine drauf waren. Und ja, genau, der Zeitraffer wird jetzt eingespielt und dann kommt der Herr Dauner und erklärt, was wir als nächstes mit dem Bahnhofsmodul machen. So, wir wollen heute an dem zweiten Bahnhofsmodul Nummer 2 weiterarbeiten. Äh, was wir heute machen, das ist, der Tim macht es wunderbar, er hat das letzte Mal ein bisschen geschlampert, geschottert. Dafür darf er jetzt heute die Steine, die in, an die Schiene dran gekommen sind, rauskratzen. Ja, ein bisschen strafe muss sein. Äh, Ihr seht, wir haben hier jetzt einen ehemaligen Silberling, jetzt in Regionalfarben lackiert und wir müssen jetzt den Bahnsteig machen. Ich habe dazu mir aus Papier einfach eine Schablone gemacht, wo ich, wenn ich von oben drauf schaue, sehe, ob der Wagen irgendwo mit den Einstiegen den Einstiegsblechen, Brettern praktisch dran schleifen würden. Deswegen fahre ich jetzt hier einfach hier oben entlang. Auf der Seite würde es stimmen. Das gleiche machen wir hier herüben auch. Das seht ihr jetzt nicht. Ich kann aber das von oben wunderbar sehen. Okay, das heißt, mein Bahnsteig wird so breit. Wir müssen den natürlich auch noch hoch machen. Ich weiß noch, ob ihr das seht, wir haben ja wenn wir jetzt den Bahnsteig hier hin machen würden, könnten die Leute niemals einsteigen, weil der Tritt einfach zu hoch ist. Das heißt, wir müssen den Bahnsteig so weit hochsetzen, dass die Leute praktisch eine Stufe maximal haben. Am idealsten wäre es natürlich, wenn wir das gleich machen. Wir nehmen für den Bahnsteig, ich mach dann hier, wir machen uns dann hier nach vorne noch einmal eine Schablone, wir machen den Bahnsteig mit Einfache Graupappe. Ja, diese Graupappe schneiden wir uns zu. Wir haben da ja dann auch wieder unsere Schablone, die wir dann praktisch da drauf legen. So, wird da draufgelegt, die darauf gelegt, die Schablone, dann schneiden wir die mit dem Ideal dann zu. Wir werden dann hier wahrscheinlich zwei oder drei Streifen von der Graukappe unten drunter tun müssen, damit wir dann den Bahnsteig eben in die Höhe ungefähr, das wird dann so hoch, ja, ich mache das ist vielleicht ein mit Ding. Wir werden ungefähr in die Höhe kommen müssen, wie jetzt diese blaue Kante ist. So, wir können das jetzt nochmal probieren, damit man das auch vielleicht besser sieht. Hoch. Nein, das blaue ist schon zu hoch. Also nur so hoch wie das schwarze von dem Meißel. Das, das müsste ich ja. Okay, also das muss so hoch sein, das können wir jetzt hier auch noch rausmessen, und wir dann wieder unseren unsere Messschieber messen, wie hoch wir da hingehen müssen, wie viel Millimeter das sein müssen. Und machen wir es gleich. Nehmen wir den Ja, beziehungsweise ich kann auch hier am Modell selbst messen, wie weit ich hier, wie hoch mein, jetzt würde ich sagen, wir das sehen, ja. Leute sollen weder raufsteigen müssen noch runterfallen. Aber lieber, ein bisschen, lieber ein bisschen hoch, lieber ein bisschen raufsteigen. Wir haben hier 7,5 mm. Und unsere Graupappe ist 2 mm, das heißt wir werden also jetzt erst einmal zwei Streifen Graupappe hier reinschneiden. Dann einen breiteren Streifen, der also dann die zwei Streifen machen wir so. Ja, und dann machen wir einen breiteren Streifen, der eben hier reingeht, der dann hier so drin liegt. Und dann probieren wir das nochmal, ob das dann stimmt mit unserem Wagen. Ja, so, das ist jetzt die erste Aufgabe. Die übernimmt es dann, äh, entweder der, der Tim kratzt noch, dem helfe ich auch gleich. Und äh, das wird dann, der Tim wird das dann schneiden. Okay. So, das ist einmal der erste. Das andere, was wir heute noch machen wollen, das ist die Landschaftsgestaltung. Ich habe dazu eine Skizze gemacht. Die sehen wir hier. Ihr seht jetzt da mal die Skizze. Das sind also hier unsere beiden Gleise. Ja, das ist der Werksanschluss. Äh, hier kommt die Straße rein. Etwa hier läuft die Straße. Die, halt, das, da sind wir. Also auf der Seite sind wir so. Das ist ja die Südseite. Hier wird das Gelände abgestreckt Es geht also hier leicht nach außen runter. Äh, hier wird eine Mauer hingemacht. Bis hier äh, etwa hierher. Ja. Die läuft hierher und hier geht dann das Gelände runter. Hier hinten sind Schrebergärten. Damit ihr euch das alles vorstellen könnt. Äh, hier kommt also der Zaun rein, etwa in die Gegend. Ja, ja der, der Zaun, so, so rum muss es so hinhalten. In die Gegend kommt der Zaun. Ja, das ist das hier. Und hier die Straße. Hier ist ja, Ödland. Mit, mit, Fläche, mit Gebüsch und äh, Gras, Kies, ja, also ungepflegtes Gelände, hier Bahnsteig, hier Mauer und hier Schrebergärten. Hier hinten geht es dann raus, hier ist dann, das ist Gewerbegebiet nach dem Zaun, äh, werden wir hier Gras ansehen, ja, weil der Zaun läuft dann auch hier hinter. Ja, weil das hat die ehemalige, das ehemalige Sperrholzwerk man kann auch hier dann Lagerflächen für irgendwie was weiß ich was den Sperrholzwerk gelagert haben Holz hinmachen, Holzlager ja. also Ding. so das ist das was wir also uns vorgenommen haben mit diesem Teil vom Bahnhofsmodul also Teil Nummer 2 des Bahnhofsmoduls ich hoffe, dass wir das schön hinbringen und ich hoffe, dass es euch Spaß macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr auf das Video den Daumen hoch macht und vor allen Dingen auch, wenn ihr uns abonniert. Wir sind für jedes Abo dankbar, weil dann wissen wir, dass ihr euch äh, dafür interessiert und nicht nur äh, Eintagsfliegen seid. So, fangen wir an. Ihr das jetzt vielleicht hier, wie das Ding, wenn ich jetzt das einfach hier das Gips so hin tue, dann habe ich so eine Kuhle. Und damit das nicht passiert, tun wir einfach uns hier ein bisschen Papier zusammenbürsteln und dann können wir nämlich diese, diese Gipsbinden so gestalten, dass wir hier praktisch unseren Schrebergarten hinkriegen, ja, wo die Leute, die Frau Schmidt und die Frau Huber und wie sie alle heißen, die Frau Meier, und auch der Herr Garmann, Gar vollkommen egal, ihre, ihr Gemüse anbauen. Ja, das werden wir jetzt hier als nächstes machen. Hier kommt auch noch, da kommt, wir, tun wir noch ein Stück Struktur rein, ja, weil wir da dann wieder eben fertig sind. Und dann tun wir diese Seite hier mit Gipsbinde kaschieren. Das ist dann die Arbeit, die wir heute noch fertig machen. Vielleicht schaut man auch noch hier herüben. den Gips drauf, dass wir das auch noch mit drauf bringen, eine Schicht und dann ist für heute Schluss. Vielen Dank, dass du dieses Video hier angeschaut hast. Wir hoffen, es hat dir natürlich gefallen und du kannst natürlich auch einen Daumen hoch geben, wenn es dir gefallen hat. Es hilft diesem Kanal nämlich sehr weiter. Dann kommen wir nämlich auf die höhere Liste und dann werden die Leute immer mehr die uns anschauen und dann könnt ihr auch immer mehr Leute kennenlernen, die dann mit euch sozusagen euch befreunden und dann könnt ihr ja gemeinsam auch noch eine Genau. Ihr könnt diesen Kanal natürlich auch abonnieren, kostenlos, um keine unserer Videos zu verpassen. Und das war's eigentlich schon. Abonnieren könnt ihr hier und ein anderes Video gibt es hier und das Video gibt es hier und nun ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.